Verrate ihnen, was noch besser ist als sich verlieben. Gemeinsam mit seinem Partner aus der Hölle des Beziehungsstreits durch gegenseitigen guten Willen und Bemühen, zurück in einen neuen Himmel der Verliebtheit zurückzukehren.